Willkommen zurück, äh, mein Name ist Dedu und ich tue dir verschiedene Praktiken aus dem Yoga näher bringen, die du aber ganz einfach in deinen Alltag kannst einbauen kannst. Egal wie beweglich du bist, egal welches Alter du hast. In der heutigen Folge ähm, machen wir eine herzöffnende Meditation miteinander. Das ist ganz einfach und hilft dir auch, zum Beispiel besser einschlafen können oder auch einfach in einer ruhigen Minute können, ähm, dich mehr auf dein Herz konzentrieren um zu konzentrieren. Such dir dafür einen Platz, der dir bequem ist. Du kannst entweder anliegen, du kannst aber auch bequem sitzen. Schön ist, wenn deine Wirbelsäule aufrecht ist oder lang ist. Also entweder im Liegen schauen, dass die Wirbelsäule lang ist, oder im Sitzen schauen, dass du aufrecht sitzen kannst. Und von da am besten tust du die Augen schliessen. Und mir hilft sie, wie es jeweils, meine Hände auf mein Herz herumzulegen, um mich damit zu verbinden. Der Herzraum ist einer der kraftvollsten Orte in unserem Körper. Es ist ein Ort von der Liebe, von der inneren Freude, von der Zufriedenheit und der Grosszügigkeit. Ein Ort, wo wir all diese Qualitäten in uns tragen, wo so ein bisschen die warmen Qualitäten sind, die wir haben. Und je mehr wir uns auf diese Qualitäten besinnen, desto mehr spüren wir die Wärme in unserem Inneren und können aber auch diese Qualitäten wie Liebe, Zufriedenheit und Frieden und Freude mit unserem Umfeld teilen. Fang an, tief und bewusst zu atmen und bring noch mal all deine Aufmerksamkeit in deinen Herzraum hinein. der die Vorderseite dem Brustkörper. Die Rückseiten von dem Brustkörper, die Schulterblätter und spüre, wie mit jeder Einatmung deine Rippenbögen leicht auseinandergehen, und du mehr Platz in deinem Herzrum schaffst und mit der Ausatmung die Rippenbögen wieder fein sich entspannet. Und jetzt versuche so ruhig werden mit deinen Gedanken, dass du kannst anfangen, deinen Puls wahrnehmen wie dein Herz schlägt, deinen eigenen Rhythmus. Fang dich an zu in deinem Herz rum, vielleicht aber auch spürst das Pulsieren vom Herz immer mehr in verschiedenen anderen Teilen von deinem Körper. Versuche, das Pulsieren weiter auszuweiten. Weiter auszuweiten über die Arme, Handflächen, vielleicht sogar im Bauch. Schau, wo du den Puls überall noch findest. Den Herzraum, den Rhythmus, der dich konstant begleitet. fang jetzt an, ein grünes, starkes Licht in dir zu sehen. Es ist zuerst ein kleines Flämmchen, dann wird es immer grösser, das grüne Licht. Strahlend, wunder, wunderschön. Es ist ein warmes, grünes Licht, das immer grösser wird vom Herzraum, über die Schultern, in die Arme fließt vom Herz rum, richtig Bauch und richtig Bei bis in die Füße. Und das warme, grüne, strahlende Licht wird noch größer, über den Körper hinaus und bringt die Qualität von Liebe und Zufriedenheit, Großzügigkeit über den Körper hinaus und drängt dein Ganze. Bewusst sein und dein ganzer Körper in all diese wunderschönen Qualitäten. Du darfst deine Augen wieder langsam öffnen. Und das Gefühl von Liebe und Zuneigung bei dir behalten. Das dürfen aber auch gegen tragen und das dürfen du heute durch den Tag mit anderen teilen. Es war schön mit dir diese Meditation zu machen und ich wünsche dir weiterhin einen schönen Tag. Namaste.